Jeder von uns kennt es. Wenn wir eine Aufgabe bearbeiten, benötigen wir zumindest eine ungefähre mentale Vorstellung dieser Aufgabe. Dies gilt sowohl für einfache Aufgaben wie sich Frühstück machen, als auch für komplexere Tätigkeiten wie das Reparieren einer Waschmaschine. Viele Aufgaben werden jedoch nicht alleine, sondern im Team bearbeitet. Für den Erfolg dieser Teams ist folglich die mentale Aufgabenrepräsentation der einzelnen Teammitglieder relevant. Diese können gemäß der Theorie der Team-Mental-Models anhand zweier Dimensionen beschrieben werden. Ähnlichkeit und Akkuratheit. Dabei steht die Dimension Ähnlichkeit dafür, wie sehr die einzelnen Modelle der Teammitglieder miteinander übereinstimmen. Akkuratheit beschreibt dagegen, wie nah die mentalen Modelle der Teammitglieder der tatsächlich zu erfüllenden Aufgabe kommen. Um euch das Ganze ein bisschen anschaulich zu gestalten, wollen wir uns diese zwei Dimensionen anhand der Göttinger Science Trotters einmal genauer anschauen. Die Science Trotters sind ein hungriges, aber noch unerfahrenes Team auf dem Weg an die Spitze der Göttinger Weltrangliste. Werfen wir nun einen Blick auf exklusives Videomaterial ihrer Trainingssessions. Achtet doch einmal darauf, wie sich Ähnlichkeit und Akkuratheit des Team Mental Models über die Sessions hinweg verändern. Hier ein Ausschnitt von einer Session am Anfang der Saison, bei der sowohl Ähnlichkeit als auch Akkuratheit noch sehr niedrig ausgeprägt waren. Naja, das sieht ja noch nicht so gut aus. Ein paar Wochen später war die Ähnlichkeit schon deutlich höher, mit der Akkuratheit haperte es aber immer noch. Immerhin sind sie sich jetzt einig, nach Basketball sieht das aber noch nicht aus. Jetzt ein Ausschnitt einer Session kurz vor ihrem ersten Spiel gegen Kassel. Sowohl Ähnlichkeit als auch Akkuratheit sind nun auf hohem Niveau. Sauber! Klasse, Jungs! Schön, toll! Das nenne ich Basketball! Moment mal! Ein Feld ist doch noch übrig! Was ist denn mit niedriger Ähnlichkeit und hoher Akkuratheit? Bei Aufgaben mit vergleichsweise einfachen Zielen, wie zum Beispiel Basketballspielen, kann diese Kombination nicht wirklich auftreten das geteilte Modell kann nicht akkurater werden, ohne dass sich seine Teilmodelle ähnlicher werden. Oder anders gesagt, wenn alle für sich die richtige Sportart spielen, spielen alle auch die gleiche Sportart. Zusammenfassend lässt sich festhalten, das Konzept der Team-Mental-Models und die Dimensionen Ähnlichkeit und Akkuratheit setzen auf einer grundlegenden Ebene von Teamarbeit an. Am Beispiel der Göttinger Science Trotters konnten wir aber sehen, wie wichtig diese Faktoren für den Erfolg von Teamarbeit sind und welche Probleme auftreten können, wenn hier etwas schief geht. In diesem Sinn wünschen wir den Göttinger Science Trotters und ihrem Team-Mental-Model alles Gute für die kommende Saison!